Hört da Emil eigentlich die ganze Zeit zu? Was meinst du? So wie die Alexa oder wie? Na, unsere Videos haben ja doch recht lang. Halt er das durch? Geh auf, die paar Minuten. Das geht immer. Was meinst du, Emil? Emil? Emil! Haufa! Mich würde aber schon interessieren, wie lang die Aufmerksamkeitsspanne bei unserem Publikum so ist. Sebastian Kurz. Bitte was? Sebastian Kurz, so kurz ist sie. Gebete, das gibt's ja gar nicht. Probier's aus. Die Behauptung, dass Sebastian und Kurz Kurz ist schon vorbei. Aber ich habe ja noch nicht einmal richtig angefangen, Alter. Was wollte das denn sagen? Naja, dass die ÖVP immer dann, wenn ihr obskures Verständnis obskures von Politik... Martin... Obskures Verständnis? Was soll denn das heißen? Obskur? Was ist denn das überhaupt für ein Wort? Gibt's das überhaupt? Obskur ist ein Adjektiv, der Kurz Adjektiv. und ist schon wieder vorbei. Ich komme ja nicht einmal dazu, meinen Satz fertig zu sprechen. Du musst heute halt in deinen Botschaften kürzer werden. Keine langen Einleitungen, sondern gleich auf den Punkt. Und verwende nicht so viele Fremdwörter. Mit unserem Bildungssystem ist es nämlich nicht so weit her. Ja, aber das geht ja so nicht. Ich muss ja in einer Diskussion mein Topic definieren. Ah, was habe ich gerade gesagt? Und was magst du? Genau das Gegenteil. Wie ein kleines Kind. Okay, okay. So ist es so also richtig rauslassen. Ist es das, was du willst? Jetzt hast du mich. Österreichische Verbrecherpartei! Perfekt, genau so! Super kurz und auf den Punkt! Aber, du weißt das könnte üble Nachrede sein und du weißt genau, wie gern die ÖVP klagt. Also pass ein bisschen auf der Wortwahl auf! Was, was? Du kannst mir jetzt echt fett am Arsch schlecken. Und von mir aus kannst du mir auf Ehrenbeleidigung klagen, ist mir total wurscht! Na warum so verheirnt? Vernt, feiern, was ist denn das jetzt für ein Wort? Ne, Mann, du wirkst Sebastian, kurz ist schon vorbei, hör da nicht mehr zu! Ich hätte da aber wirklich noch was ganz kurzes. Toi toi! toi, toi.